Ja, ich zeige ganz kurz, wie man ein Flipbook erstellt. Alles, was du dazu brauchst, sind eins, zwei, drei Blätter. Du legst die drei Blätter so aufeinander, dass hier zwei gleiche Abstände gibt und ähm, das dritte Blatt so, dass praktisch dieser Abstand hier oben auch wieder stimmt. Dann äh, geht man her und passt auf, dass die drei Blätter äh, zusammenbleiben und knickt die so um, dass praktisch die Abstände hier genauso groß sind. Und dann faltet man das Ganze. Ja. So, und jetzt habe ich hier diese Streifen, diese Streifen hier in einem gleichen Abstand. Damit das Ganze zusammenpasst oder zusammenbleibt, wird es noch entsprechend getackert. Einmal, zweimal. Dann vielleicht auch schön, dass es äh, aufpassen, dass es schön getaktet ist, also auf der gleichen Höhe und nicht schräg. Ich habe das, das ja nur mal äh, auf die Schnelle gezeigt. Und hier hat man jetzt praktisch ein Flipbook, das man hier so nach oben klappen kann. Ja, und dann geht's los mit der Beschriftung. Also wir können ein Flipbook machen, zum Beispiel über die DIN 5008 und dann hier entsprechend. Die Themen aufschreiben, also zum Beispiel Straßen, Namen. Das nächste Thema könnte dann Adressen sein und immer so weiter. Und dann je nachdem, wie es aufgeklappt ist, kann man dann hier entsprechend die DIN-Regeln mit Beispielen aufnehmen. Und natürlich funktioniert das auch mit sämtlichen anderen Themen. Okay.